Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Kati Koch und ich arbeite in der TIP am Standort TIP Technik Naturwissenschaften im Team Zentrale Information und mein Thema heute ist Recherchieren im Internet. Ja, und das sind die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Einmal geht es um die Vorbereitung der Recherche, um häufige Probleme, die auftreten können, um die Suche mit Google, Google Scholar und Base, dann noch um die Bewertung von Internetquellen und zum Schluss zeige ich Ihnen, wie die TIP Sie bei der Recherche unterstützen kann. Ja, recherchieren im Internet, warum sollen Sie sich eigentlich mit dem Thema beschäftigen, googeln kann doch jeder. Aber Ihre Trefferlisten werden natürlich sehr schnell sehr lang und kaum jemand sieht sich mehr als die ersten 30 Treffer an. Was können Sie also gegen die Datenflut tun? Wie können Sie Ihre Trefferliste verbessern, sodass sie kürzer wird? Dann müssen Sie nämlich weniger Zeit für die Sichtung der Treffer aufwenden und finden schneller relevante Seiten. Denken Sie da immer ran, Ihre Suchergebnisse sind nur so gut wie Ihre Suchanfrage. Daher ist es wichtig, Zeit für die Vorbereitung zu verwenden. Als erstes müssen Sie Ihr Thema eingrenzen. Nachdem Sie das getan haben, stehen Sie vor der Frage, wie finde ich überhaupt den richtigen Suchbegriff? Ein gutes Hilfsmittel, um geeignete Suchbegriffe zu finden, ist eine Worttabelle. In einer Worttabelle können Sie strukturiert verschiedene Begriffe zu Ihrem Thema festhalten. Sie können sich zum Beispiel die verschiedenen Aspekte Ihres Themas auflisten und sich dazu dann Ober- und Unterbegriffe, verwandte Begriffe, Synonyme und auch englischsprachige Begriffe aufschreiben. Bei einer Recherche im Internet, aber auch in Datenbanken und Bibliothekskatalogen ist es wichtig mehrere Suchbegriffe zu verwenden. Denn es kann sein, dass Artikel zu dem Thema, das Sie suchen, unter anderen Suchbegriffen zu finden sind, als Sie ursprünglich angenommen haben. Dokumentieren. Ja, überlegen Sie sich, wo wollen Sie mit der Suche anfangen? Welche Quellen sind geeignet? Reicht eine Suche in Google? oder wollen Sie noch weitere Quellen berücksichtigen. Danach müssen Sie daran denken, Ihre Quellen zu verwalten. Setzen Sie Lesezeichen zum Beispiel. Seiten können sich schnell ändern und machen Sie am besten gleich eine Kopie der Seite. Wenn Sie gute Zitate gefunden haben, kopieren Sie die, wenn Sie die später in Ihrer Arbeit verwenden wollen und notieren Sie sich gleich die entsprechenden Quellen mit der URL und dem Abrufdatum, denn dann können Sie später in Ihrer Arbeit korrekt zitieren. Nutzen Sie dazu auch Literaturverwaltungsprogramme. Die LOH bietet zum Beispiel kostenlose CITAVI-Lizenzen für Studierende an. Und die TIP bietet regelmäßige Workshops zu CITAVI und auch zu Zotero, dem kostenlosen Literaturverwaltungsprogramm, an. Ja, und ein Tipp noch, achten Sie schon beim Querlesen auch auf die Seriosität der Quellen. Zu der Bewertung von Internetquellen kommen wir später noch. Ja, jetzt sind wir bei dem Punkt die Suchanfrage formulieren. Sie wissen jetzt, was Sie suchen wollen, wo Sie suchen wollen. Sie haben zum Beispiel mit Hilfe der Worttabelle Ihre Suchbegriffe vorbereitet und nun sollten Sie sich mit der Suchmaschine vertraut machen. Die meisten Suchmaschinen bieten eine Hilfe zur Suche an. Schauen Sie sich diese vorher an und dann finden Sie heraus, wie Sie optimal suchen können. Ja, einige Optionen hier, die nenne ich mal. Ähm, da gibt es ja immer die erweiterte Suche. Dort haben Sie verschiedene Möglichkeiten, um Ihre Suche zu optimieren. Dann können Sie Suchbegriffe kombinieren, entweder mit Hilfe der erweiterten Suche oder mit den Verknüpfungsoperatoren AND, OR und NOT. Ja, nutzen Sie die Phrasensuche. Die ist hilfreich, wenn Sie Wörter in einer bestimmten Reihenfolge oder feststehende Begriffe wie zum Beispiel Französische Revolution suchen wollen. Schreiben Sie alles klein. Der Suchmaschine ist Groß- und Kleinschreibung egal. Ja, suchen Sie im Singular. Die Wörter kommen häufiger im Singular als im Plural vor. Dann gibt es noch Platzhalter, das heißt, dass Sie verschiedene Wörter mithilfe dieser Platzhalter finden. Die Platzhalter ersetzen einzelne Buchstaben oder Wortendungen. Das können zum Beispiel Sternchen oder Fragezeichen sein. Das funktioniert aber nicht bei allen Suchmaschinen. Ja, und dann habe ich hier noch die Dilemmatisierung. Das bedeutet, dass verschiedene Wortformen eines Wortes automatisch mitgesucht werden, zum Beispiel Museum, Museen oder Museums. Google beherrscht das und auch die Suchmaschine Base, die ich Ihnen nachher noch vorstellen werde. Ja, ein häufiges Problem ist ja, dass Sie zu viele Treffer gefunden haben. Dann überlegen Sie, war Ihr Suchbegriff zu allgemein? Seien Sie möglichst präzise. Grenzen Sie die Suche ein, zum Beispiel beschränken Sie auf einen bestimmten Zeitraum, auf eine Sprache. Nehmen Sie ruhig weitere Suchbegriffe hinzu. Kombinieren Sie die Schlagwörter miteinander. Da nutzen Sie den Operator AND. Ja, nutzen Sie die Phrasensuche, um nach festgelegten Begriffen zu suchen. Schließen Sie gezielt Suchbegriffe von der Suche aus. Dazu eignet sich dann der Operator NOT. Bei komplexeren Suchanfragen kann auch die Reihenfolge der Suchbegriffe das Suchergebnis beeinflussen. Geben Sie also die Suchbegriffe nach Relevanz ein in Ihre Suchmaschine. Ja, ein anderes Problem ist, dass Sie zu wenige Treffer gefunden haben. Dann müssen Sie sich fragen, war Ihr Suchbegriff vielleicht viel zu speziell? Dann suchen Sie nach Oberbegriffen. Haben Sie zu viele Suchbegriffe verwendet? Damit wird die Suche zu stark eingeschränkt. Ist Ihre Rechtschreibung korrekt gewesen? Ja, finden Sie synonyme Suchbegriffe, die Sie verwenden können und probieren Sie auch englische Suchbegriffe aus. Und vielleicht ähm, haben Sie ja schon gute Seiten gefunden und dann schauen Sie dort nach, ob Sie in den Texten vielleicht besser geeignete Suchbegriffe für Ihre Recherche finden. Ja, ein Tipp noch, ähm, probieren Sie es einfach aus. Suchen Sie mit allen relevanten Suchbegriffen und passen Sie Ihre Suche zwischendurch an. Eine Recherche, auch im Internet, verläuft selten geradlinig und das wird eher so ein Zickzackkurs werden. Ja, wenn Sie gar nicht weiterkommen, fragen Sie Expertinnen um Hilfe, fragen Sie Ihre Mitstudierenden, Ihre Dozentinnen und natürlich auch äh, uns in der Bibliothek. Ja, jetzt kommen wir zur Suche mit Google. Google ist die größte Suchmaschine und wird von ca. 80% der Nutzerinnen bei der Recherche verwendet. Ich zeige Ihnen nachher auch noch ein paar Alternativen. Ja, was vorhin ähm, bei der Vorbereitung der Suchanfrage gesagt wurde, gilt auch für Google. Groß- und Kleinschreibung ist egal, also schreiben Sie am besten alles klein. Verwenden Sie das Singular. Ähm, bei Google werden Wortendungen automatisch mitgesucht. Ja, wichtig ist noch hier die Reihenfolge der Suchbegriffe zu beachten. Ähm, es gibt einen Unterschied, wenn Sie ähm, Paris Hilton suchen oder Hilton Paris. Ja, und wenige prägnante Wörter sind besser als ganze Sätze. Ja, und hier auch noch mal der Tipp: Nutzen Sie die Hilfefunktion, um sich mit der erweiterten Suche vertraut zu machen. Ja. Neben dem ähm, einfachen Suchschlitz bietet Google eine erweiterte Suche, die Ihnen mehr Möglichkeiten bietet, Ihre Suche zu optimieren. Und die finden Sie unter Einstellungen ähm, unten rechts auf der Seite. Ja, dann schauen wir uns die erweiterte Suche bei Google mal an. Ja, Sie haben ganz viele verschiedene Felder, wie Sie hier sehen. Ich werde nur mal ein paar davon nennen, die Sie nutzen können. Hier haben Sie ein Feld für die Phrasensuche. Also da können Sie zum Beispiel nach Netzwerk Recherche suchen. Sie haben hier Felder für die Verknüpfungsoperatoren, AND, was sowieso automatisch bei Google genutzt wird. Ne? Die Suchbegriffe werden mit UND verknüpft. OR bedeutet, äh, dass eines der Wörter gesucht wird, zum Beispiel Benzin, OR, Diesel, OR, Autogas. Dass ist der Zweck, ist, äh, die Suche zu erweitern. NOT oder auch Minus. Äh, damit können Sie ein Wort aus der Suche ausschließen, zum Beispiel Schwalbe, NOT, Motorroller. Ja, Sie können innerhalb eines bestimmten Zeitraums suchen. Dazu gibt es das Feld Letzte Aktualisierung. Sie können innerhalb einer bestimmten Webseite suchen. Ähm, Sie können auch nach einem bestimmten Dateityp suchen, zum Beispiel nach PDF-Dateien. Die werden ja oft genutzt für wissenschaftliche Veröffentlichungen. Also ist diese Eingrenzung dann ganz hilfreich. Es gibt darüber hinaus noch weitere Möglichkeiten. Zum Beispiel können Sie einzelne Seiten durchsuchen, sich ähnliche Seiten anzeigen lassen. Ja, mehr Informationen dazu finden Sie in der wirklich umfangreichen und guten Hilfesuche, die Google Ihnen anbietet. Ja, Alternativen zu Google habe ich äh, vorhin schon erwähnt. Die beiden großen Suchmaschinen sind Google und Bing und viele andere Suchmaschinen greifen auf deren Ergebnislisten zurück. Ich empfehle immer, nicht nur eine Suchmaschine zu nutzen. Suchmaschinen unterscheiden sich hinsichtlich der Technik und man bekommt daher eine unterschiedliche Anzahl, Art und Anordnung der Treffer. Ein wichtiger Unterschied sind auch die Datenschutzrichtlinien. Bei Google wird die Suche personalisiert. Das heißt, Google speichert die Ergebnisse Ihrer vorherigen Suche, um die Suche zu optimieren. Das beeinflusst aber auch die Darstellung der Suchergebnisse. Google speichert auch sehr viele Daten, zum Beispiel Ihre Suchanfragen, die Websites, die Sie besuchen, die Videos, die Sie sich ansehen, die Werbung, auf die Sie klicken oder tippen, Ihren Standort, Geräteinformationen, Ihre IP-Adresse und Cookie-Daten. Wenn Sie ein Google-Konto haben, werden noch mehr persönliche Daten gespeichert. Aber das Gute ist, Sie können diese Einstellungen beeinflussen. Dazu finden Sie auch Infos in der Hilfe zur Suche. Und wenn Sie ein Google-Konto haben, können Sie Anpassungen vornehmen. Da gibt es den Privatsphäre-Check, den Sie nutzen können. Aber genau, um auf die Alternativen zu kommen, es gibt Suchmaschinen, mit denen Sie datenschutzorientiert suchen können. Ich habe hier mal drei einfach als Beispiel. Ähm, hier zeige ich Ihnen mal. Das ist einmal äh, Startpage. Die greifen anonym auf, die, äh, auf den Google-Index zu, ähm, aber sie schützen ihre persönlichen Daten. Dann gibt es noch DuckDuckGo und Quant und natürlich noch einige mehr. Diese Suchmaschinen bearbeiten ihre Suchanfragen ohne persönliche Informationen der Nutzer mit einzubeziehen und zu speichern. Ja, schauen Sie sich die einfach mal an und probieren das mal aus. Ja, dann ähm, Google Scholar. Google Scholar ist ein Ausschnitt aus Google, es ist eine Spezialsuchmaschine und die eignet sich für die Suche nach wissenschaftlicher Literatur, zum Beispiel nach Zeitschriftenaufsätzen oder Dissertationen. Google Scholar indexiert den Volltext von Artikeln und Sie finden hier ganz häufig Links zum Volltext von diesen Artikeln. In anderen wissenschaftlichen Datenbanken sind meist nur bibliografische Angaben, Abstracts und Schlagwörter indiziert. Ein Kritikpunkt an Google Scholar ist, dass unklar ist, welche Verlage und Zeitschriften von Google Scholar überhaupt erfasst werden. Ja, und die eingelesenen Quellen werden nicht auf intellektueller Basis, also mit Hilfe ähm, von Experten bewertet, sondern durch Algorithmen. Diese Algorithmen werten aus, ob ein Artikel wissenschaftlichen Vorgaben entspricht und ob er relevant ist. Ja, und auch die Häufigkeit äh, der Zitation einer Quelle ist für ihre Platzierung in den Suchergebnissen von Google Scholar relevant. Deswegen findet man manchmal vielleicht auch qualitativ nicht so hochwertige Treffer wie in Datenbanken oder in anderen wissenschaftlichen Suchmaschinen. Ja, die äh, Alternative ist die Suchmaschine BASE. Das ist eine Wissenschaftssuchmaschine, die wir uns gleich noch anschauen. Aber jetzt erst noch mal ein paar weitere Infos zu Google Scholar. Sie finden hier wie bei Google einige Filtermöglichkeiten. Auf der linken Seite ist ein bisschen eingeschränkter aber trotzdem sehr hilfreich. Google Scholar bietet auch eine erweiterte Suche an. Dort haben Sie ähnliche Möglichkeiten wie in der normalen Google-Suche. Ja, und Sie haben hier noch den kleinen äh, Klick auf Einstellungen, diese drei Striche. Da ähm, haben Sie noch mehr Möglichkeiten. Das ist ganz cool. Da können Sie nämlich Ihre Bibliothek unter Bibliothekslinks einstellen und bekommen dann angezeigt, wenn ein Volltext in Ihrer Bibliothek zu finden ist. Das ist das, was Sie hier oben Rechts sehen. Wenn Sie einen tollen Artikel gefunden haben, haben Sie hier den Linking-Service. Wenn Sie da draufklicken, kommen Sie direkt zum Volltext der TEB. Ja, und wenn Sie sich mit Ihrem Google-Konto anmelden, haben Sie noch mehr Optionen. Sie können zum Beispiel Artikel mit einem Klick auf Sternchen, das ist das hier vorne, in Ihrer persönlichen Bibliothek speichern. Ja, und jetzt gucken wir noch mal das Kleingedruckte uns an. Äh, unter den Titeln finden Sie nämlich noch weitere hilfreiche Informationen. Hier zum Beispiel »Zitiert von«, damit suchen Sie nach Artikeln, die den gefundenen Treffer zitiert haben. Wenn der Titel zu allgemein ist, führt diese Funktion oft zu Artikeln, die möglicherweise einer spezifischeren Fragestellung nachgehen. Die Publikationen sind dann jüngeren Datums als der erste Fund. Lässt sich dann der Volltext äh, aufrufen von dem Artikel, lohnt sich auch immer ähm, für weitere Literatur ein Blick ins Literaturverzeichnis. Ja, ähnlicher Artikel ist klar, führt zu Artikeln mit verwandter Fragestellung. Wenn Sie auf die Anführungszeichen klicken, haben Sie die Möglichkeit, äh, den Titel in Literaturverwaltungsprogramme zu exportieren. Ja, dann gucken wir uns MyBase an. Das ist die Alternative zu Google Scholar. Es ist eine Wissenschaftsmaschine der Universität, ähm, Universitätsbibliothek Bielefeld, ähm, heißt aufgelöst Bielefeld Academic Search Engine. Und Base ist eine der weltweit größten Suchmaschinen für wissenschaftliche Webdokumente. Der Index umfasst über 240 Millionen Dokumente aus über 8000 Quellen. Und bei etwa 60 Prozent der im Base äh, gefundenen Dokumente sind die Volltexte frei zugänglich, also Open Access. Ja, Im Unterschied zu Google Scholar werden die indexierten Quellen intellektuell, also von echten Expertinnen, ausgewählt und es ist auch transparent, welche Quellen indexiert werden. Ja, auch Base bietet eine erweiterte Suche mit vielfältigen Such- und Filteroptionen an. Das sehen Sie hier. Sie haben auf der rechten Seite ganz viele Möglichkeiten, um Ihre Suchergebnisse einzugrenzen. Zum Beispiel nach Autor, Schlagwort, Erscheinungsjahr, Sprache oder Dokumentart. Da bietet Base deutlich mehr als Google Scholar. Was schön ist hier über den Link? In Google Scholar suchen, also den Sie hier unterhalb des Treffers sehen, wird eine Suche nach diesem Titel in Google Scholar durchgeführt und das Ergebnis erscheint in einem weiteren Browserfenster. Und von dort können Sie sich nämlich zum Beispiel die zitierenden Artikel oder auch ähnliche Artikel oder verschiedene Versionen des Artikels ansehen. Ja, Sie haben auch hier die Exportmöglichkeiten. Sie können Treffer per E-Mail versenden oder Sie können die Treffer auch in Ihr Literaturverwaltungsprogramm exportieren. Die Treffer werden hier standardmäßig nach Relevanz sortiert. Und das können Sie natürlich auch umstellen. Da werden Ihnen verschiedene Möglichkeiten geboten, diese Reihenfolge zu verändern. Ja, schauen Sie sich Base und Google Scholar beide mal an. Die sind wirklich sehr hilfreich bei der Recherche nach wissenschaftlicher Literatur. Und Sie werden da viel bessere äh, Treffer finden und vor allen Dingen auch viel schneller als bei einer ein Ja, dann kommen wir jetzt nochmal zum Thema Bewertung von Internetquellen. Es gibt ja keine Kontrollinstanz für die Veröffentlichung von Inhalten im Internet. Jeder darf und kann im Internet veröffentlichen, und oft finden Sie seriöse, umfassende und aktuelle Inhalte. Sie können aber auch oft auf bewusst oder unbewusst veröffentlichte Fehlinformationen stoßen. Daher ist die Bewertung der Qualität von Informationen aus dem Internet so wichtig. Ja, hier sehen Sie ein Poster der Bibliotheksorganisation Ifla zum Thema Fake News, und viele dieser Kriterien kann man auch auf die Bewertung von Internetquellen anwenden. Ne? Beachte die Quelle. Wer ist der Autor? Wo arbeitet er? Das kann man ja heutzutage in einer Suchmaschine sehr schnell rausfinden und kann dann halt auch äh, rückschließen, wie seriös halt der Autor ist, ob er Wissenschaftler ist oder halt nicht. Genau, wer steckt hinter der Webseite? Ähm, Informationen dazu finden Sie auch immer im Impressum einer Seite. Das muss jede Seite haben. Ja, wichtig auch ist die Aktualität. Wie aktuell ist die Seite? Ist das irgendwo angegeben? Ja, gibt es viele tote Links auf der Seite? Ist immer ein Hinweis, dass die Seite nicht gut gepflegt ist? Ja, die formale Qualität ist natürlich wichtig. Sind die Texte fehlerfrei? Gibt es viele Rechtschreibfehler? Genau, dann natürlich immer äh, selber darüber nachdenken. Ähm, was denkt man? Ist das seriös? Ist das eine gute Quelle? Ist die geeignet? Klar, Satire äh, kommt auch immer öfter vor, da müssen Sie natürlich auch drauf achten. Und wenn Sie sich nicht sicher sind, fragen Sie einfach. Ne? Fragen Sie äh, jemanden aus der Uni, fragen Sie in der Bibliothek. Ja, Dann kommen wir noch zum Thema Deep Web, wird auch mal Hidden oder Invisible Web genannt. Ja, Nicht alles, was im Internet vorhanden ist, wird auch gefunden. Und nur das, was indexiert ist, kann auch gefunden werden. Selbst Google findet nur einen Teil der verfügbaren Informationen, die es im Internet gibt. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Das kann zum Beispiel sein, eine Seite wird gar nicht indexiert. Das ist nicht vorgesehen, das ist nicht gewünscht, dass halt die Suchmaschinenroboter die Seite indexieren. Eine Seite ist in der Hierarchie zum Beispiel sehr versteckt und kann nicht gefunden werden. Eine Seite ist zu aktuell. Ja, und dass äh, viele Seiten sind einfach nicht frei zugänglich, die sind in Datenbanken versteckt oder hinter Bezahlschranken. Da haben Sie als Uni-Angehörige den Vorteil, dass Sie Zugang zu Informationen haben, die sonst verborgen sind. Das sind zum Beispiel auch Artikel aus Fachzeitschriften oder Konferenzberichte. Und da kommt die Tipp ins Spiel, nämlich wenn es zum Beispiel um Aufsätze äh, geht, die sich in Fachdatenbanken befinden oder aus E-Journals, aus E-Books und so weiter sind. Die finden Sie über unser Portal oder über Datenbanken. Wir haben Lizenzen dafür eingekauft und bieten Ihnen den Zugriff darauf an. Natürlich von der Bibliothek aus, aber als Angehörige der LOH können Sie auf die Angebote auch zugreifen über den VPN-Dienst des Louis und können ganz bequem von zu Hause bei uns im Portal recherchieren, in den Fachdatenbanken. Sie finden hier unter Recherchieren und Entdecken Zugang zu Fachdatenbanken, zu E-Books und zu den E-Journals. Schauen Sie sich das einfach mal in Ruhe an, auf unserer Seite teb.eu. Sie finden unter Recherchieren und Entdecken auch noch die Facheinstiege. Da haben unsere Fachreferentinnen, das sind Expertinnen für ihr Studienfach, die haben dort verschiedene Informationen aufgelistet. Das sind zum Beispiel die besten Datenbanken, das sind Tipps zu e-Journals und auch weitere Links für interessante Informationen auf ihrem, aus ihrem Fachgebiet. Und natürlich finden Sie da auch die Kontaktdaten. Ähm, Sie können die Kolleginnen jederzeit um Hilfe bitten, ne? am besten im Moment per E-Mail. Und dann helfen die Ihnen auch gerne bei Ihrer fachlichen Recherche. Ja, und natürlich können Sie auch einfach, hier unten sehen Sie es, in unserem TEB-Portal äh, nach Fachliteratur suchen. Auch da finden Sie ganz viele äh, Bücher natürlich, aber Sie können auch gezielt nach Aufsätzen für Ihre wissenschaftliche Arbeit suchen. Genau, ein Service, den wir auch noch anbieten, ist tippgefragt, da bieten wir Ihnen persönliche Beratungstermine an, circa 30 Minuten, da haben wir ganz viele Themen rund ums wissenschaftliche Arbeiten, auch zum Schreiben Ihrer Arbeit, zum Suchen und Finden, zum Publizieren haben wir auch viel zu Open Access, zu AV-Medien, ja, ist eine ganz große Bandbreite, schauen Sie sich das einfach mal an, die Termine im Moment telefonisch und auch virtuell. Und auch sonst beraten wir Sie natürlich vor Ort, aber auch gerne virtuell. Sie sehen hier unten nochmal unsere Kontaktdaten. Das ist die zentrale Information. Da können Sie anrufen montags bis freitag von 9 bis 20 Uhr oder samstags von 9 bis 14 Uhr. Oder Sie schreiben uns einfach eine E-Mail. Wir können das dann auch weiterleiten an die entsprechenden Kolleginnen, die dafür zuständig sind. Ja, und wenn Sie noch mehr wissen wollen über unser Schulungs- und Beratungsangebot und was wir sonst so machen, dann folgen Sie uns einfach in den sozialen Medien. Ja, und dann wäre ich damit für heute auch am Ende und äh, freue mich, dass Sie dabei gewesen sind. Und jetzt einen Tipp noch zum Aktionstag Hausarbeit. Heute um 14 Uhr gibt es eine Fragerunde: äh, Der Weg zum Ziel, Eure Fragen, unsere Antworten zum Schreiben eurer Hausarbeit. Da sitzen Expertinnen der Tipp, aber auch vom äh, Team Schreiben und von der Psychologisch-Therapeutischen Beratungsstelle. Und da können Sie alle Ihre Fragen rund um das Thema Hausarbeit loswerden. Ja, hier ist noch der Link, ähm, wie Sie in den Raum kommen nachher. Ja, wir freuen uns auf Sie und danke, dass Sie dabei gewesen sind.